Dann darf ich als dritten Redner, Redner Jakob Mix begrüßen. Er geht jetzt zurück zum Geo-Server, diesmal fertig eingerichtet, in einer Applikation eingebettet. So, vielen Dank. Ja, willkommen. Ich stelle euch heute das Projekt Malawi Atlas vor. Das ist eine recht klassische WebGIS-Applikation. Der Source Code ist auch offen. Das zeige ich nach dem Link. Und es ist eine Kooperation mit ZGIS, wo ich eben arbeite den Hilfs und den Hilfsorganisationen COPI Co und Concern Worldwide. Und das Projekt, das gab es schon fünf Jahre vorher und wir haben das jetzt eben neu aufgesetzt. Ich werde jetzt einen, Blick, einen Überblick geben, welche Technologien wir benutzt haben und am Schluss auch noch einen kurzen Ausblick geben, welche alternativen Technologien möglich gewesen wären. Kurz zu mir. Genau, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZGIS dem, äh, in Salzburg, Fachbereich für Geoinformatik. Ich bin hauptsächlich der Programmierer bei uns in der Arbeitsgruppe und mache eben die ganzen äh, geoinformatischen Fragestellungen, die eben anfallen. Zusätzlich ähm, organisiere ich auch noch das Meetup äh, MapTime Salzburg, was äh, wir heute äh, noch vorstellen würden, werden. Und ähm, sonst, wie gesagt, ich mache alles, was mit Open Source Geoinformatik zu tun hat. Dann kurz zum äh, also bin ich noch. Genau, kurz zum äh, EZGIS- also, wir sind eben ein Fachbereich an der Universität Salzburg. Es gibt 18.000 Studierende, 3.000 Mitarbeiter und ZGIS ist sehr stark drittmittelfinanziert. Wir bieten einen Master angewandten Geoinformatik an. Es gibt etwa 35 Studierende jährlich und wir haben auch ein sehr großes PhD-Programm mit etwa 45 Doktoranden. Es gibt sieben Arbeitsgruppen. Ich bin in der Arbeitsgruppe GI Science Lab und das Projekt Malawi Atlas war in, der Ko in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Integrated Spatial Indicators. Genau. Erstmal zum Vergleich: 2014 und 2019 von der Oberfläche hat sich jetzt nicht sonderlich viel geändert. Vielleicht. Links ist alles noch ein bisschen mit äh, durchsichtig und äh, lauter Windows, die so rumfliegen und rechts alles ein bisschen kompakter, aber das ist eigentlich gar nicht so der große Punkt, sondern es geht eher darum, was im Hintergrund passiert ist und äh, wie sich der Source-Code geändert hat, weil es war in der ersten Version war es im Prinzip ähm, ein paar äh, lange JavaScript-Files, wo alles auch hervorragend funktioniert hat und jetzt haben wir das ist alles ein bisschen komponentenbasierter gemacht, sodass wirklich jede, jeder Teil der Webseite ein, eine eigene JavaScript-Datei ist. Können wir kurz hinschauen? Genau, also hier ist der Source Code. Könnte ich genau kann anschauen. und Jetzt nur als äh, groben Überblick, wie das aussieht. Ähm Hier sind eben halt die sichtbaren Komponente und äh, jedes Chart, das Layer, Feature Info, die Map, die Sprint, Layout, alles hat seine eigene Klasse und ähm, kann theoretisch wiederverwendet werden und ist auch ähm, einigermaßen leicht äh, zu maintainen dann. Genau. Dann gleich mal einen Überblick und zwar wie das aussieht. Es ist im Prinzip der Klassiker vom Open Source GIS. Also wir haben eine PostGIS-Datenbank, wo die ganzen Vektordaten gespeichert sind, dann auf der, im Filesystem liegen die Rasterdateien und ähm, alles wird eben vom Geo-Server ähm, mittels äh, WMS und WFS geteilt und die Webseite liegt im ganz malen Apache-Webserver und ähm, mit QGIS oder auch mit äh, jedem anderen äh, Client kann man eben auch diesen WMS und WFS direkt äh, einbinden. Und ähm, jetzt zeige ich einfach mal, wie das aussieht. Genau, also hier ist im Malawi-Atlas. Ähm, auf der linken Seite sieht man eben, die ganzen Layers sind insgesamt äh, über 100. Und ähm, die sind eben... Erstmal strukturiert nach ähm, Regionen, aber man kann sich hier auch vordefinierte Karten anschauen. Da wird dann gleich hingezoomt und äh, genau eben gezeigt. Man kann äh, auf einzelne Features klicken, kriegt dann links unten eine Info. Rechts ist eben die Legende. Noch ein anderes Beispiel. Genau, gleiche Region. Hier ähm, gibt es dann auch so Funktionen, dass wenn ich hier auf ein Polygon klicke, dann wird dann direkt aus den äh, Daten von diesem einzelnen Feature, wird dann unten links ein Diagramm erzeugt, das quasi dynamisch gerechnet wird. Dann ähm, Funktionen, ich kann jetzt hier auf äh, Malawi zoomen, dann die einzelnen Distrikte genau und die einzelnen Regionen, was auch noch ganz ähm, nett ist. Ich kann auch drucken. Jetzt tun wir nur eine schöne, einen schönen Ausschnitt suchen. Genau, da kann ich jetzt mir einen Titel wählen und Inhalt wird dann erstellt. Genau, normalerweise geht es ein bisschen flotter, wir warten einfach mal. Genau, und dann äh, kann ich mir eben die Karte als PDF, ja, da kommt sie schon und habe es dann wirklich äh, zum Ausdrucken. Und, genau. Das äh, wird dann auch mit einem GeoServer plugin gemacht, also im Anschluss zu dem allerersten Vortrag. Da werde ich aber gleich noch drauf eingehen. Okay, dann genau, jetzt, ich, jetzt haben wir noch eine Dokumentation gemacht. Das ist mit äh, Sphinx. Würde ich auch noch später erzählen, was es ist. Das ist einfach, ähm, man kann damit in Textdokumente eben genau reinschreiben, äh, was ähm, dargestellt werden soll. Man kann GIFs einfügen und das kann man dann als eine Webseite erstellen, aber man kann es auch aus PDF generieren. Okay, dann gleich ähm, ich nochmal ein bisschen ausführlicher die einzelnen Komponenten. Also wie gesagt, äh, Postgres und äh, PostGIS nehmen wir. Wir nutzen also PostgreSQL ist ein, eine sehr mächtige Software. Wir nutzen allerdings ähm, die, also die relationalen Fähigkeiten nicht wirklich aus. Wir haben im Prinzip 100 Layer, die als, als einzelne Tabellen ähm, drin liegen und auch nicht miteinander ähm, verbunden sind. Genau, aber es, es ist auch für diesen Zweck absolut äh, gut. Ähm, was wir aber gemacht haben, wir haben äh, sieben äh, PostGIS-Schemas, äh, was im Prinzip auch nur Namespace sind, und zwar anhand der unterschiedlichen Regionen. Und wir haben uns auch ähm, überlegt, dass wir die Tabellen einheitlich benennen, weil als ich das Projekt übernommen habe, waren es eben äh, über 100 äh, Tabellen, die sehr uneinheitlich benannt wurden und da hat man sich irgendwann nicht mehr zurechtgefunden. Und da haben wir uns einfach ein... Äh, Benennungsschema überlegt, ähm, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, jetzt sei mal dahingestellt, auf jeden Fall für unseren Anwendungsfall war es ganz praktisch, also erst hat man ganz am Anfang eben das äh, Schema, wo eben die äh, Layer in der bestimmten Region äh, drin liegen, dann erst äh, also eine grobe Bezeichnung, dann die genaue Bezeichnung, dann die Quelle und ganz am Schluss das Jahr, dass man sich so halbwegs zurechtfindet. Dann ähm, Genau, von Tier server haben wir eben ausführlich Gebrauch gemacht. Also man kann damit eben die Vektordaten aus Postgres laden. Dann die Rasterdaten haben wir einfach ganz normal auf dem Server im Filesystem abgelegt. Und wir haben auch teilweise ziemlich große Rasterdaten, weil wir nämlich Befliegungen von Drohnen hatten. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man die Daten vorher etwas vorprozessiert und zum Beispiel Pyramiden rechnet, ähm, damit es äh, viel performanter gelesen werden kann. Teilweise haben wir auch äh, ähm, unsere Daten bei einem Service äh, namens Open Aerial Map hochgeladen. Es ist ganz grob vergleichbar wie OpenStreetMap, eben nur für ähm, Rasterdaten. Da kann man seine Daten hochladen und die werden dann über. Ähm, WMTS ähm, zum Beispiel zur Verfügung gestellt und was man machen kann, äh, man kann dann einen Redirect machen, dass GeoServer sozusagen diese WMTS äh, Ressource liest und das dann ähm, so aussieht, als ob es zum eigenen GeoServer kommt. Genau. Dann das äh, Styling haben wir mit äh, SLD gemacht. Ähm, vor, davor eben auch mit, ähm, mit QGIS, also mit QGIS 3 kann man eben auch das, Style, das meiste Styling vom QGIS als SLD exportieren und dann auch wieder Geo-Server laden und da ist es auch ähm, enorm wichtig, dass man die SLD-Files, die dann immer zum jeweiligen Layer gehören, auch ordentlich benennt, weil er, als ich das Projekt zum Beispiel auch übernommen habe, waren auch die äh, SLDs oft ganz anders benannt als wiederum äh, die Layer in PostGIS und auch wiederum anders benannt als der Layer dann in Geo-Server heißt und ähm, genau nur als Botschaft, äh, wenn ihr irgendwann viele Daten habt, äh, macht euch frühzeitig Gedanken über ordentliche Benennung, weil das ähm, Schluss sich äh, eben auszahlt. Genau, noch ein äh, Tipp für GeoServer, und zwar kann man einen externen Ordner angeben, in dem alle Daten liegen sollen und das macht absolut Sinn, weil wenn man den Geo-Server updatet, dann ähm, bleibt der externe Ordner einfach an seinem Ort und Geo-Server wird neu abgedatet. und ähm, das macht eben, das, äh, ist, das trennt eben die Programmlogik von den eigentlichen Daten. Genau, und wir haben eben noch mehrere Plugins benutzt. Einmal, ähm, man kann die, das habe ich jetzt vorher nicht gezeigt, aber man kann jeden einzelnen Layer auch äh, exportieren. Und ich habe jetzt als Standard GeoPackage genommen. Also normalerweise, wenn man was exportiert, dann ist immer Shapefile. Aber ich habe es bewusst nur GeoPackage angeboten und auch noch keine Rückfrage für Shapefile bekommen. Das ist ähm, ein kleiner Schritt eben, das langfristig eben äh, das Shapefile abzulösen. Dann, ähm, genau. Druck ist eben ein eigenes Plugin und ähm, was ich vorher gezeigt habe, vielleicht habe ich es eh gerade noch offen. Ähm, genau, zum Beispiel diese äh, Piecharts oder die Kuchendiagramme, die werden auch direkt von Geo Server gerendert und das ist eben auch ein eigenes Plugin. Genau. Dann für die Webseite haben wir das Framework XJS genommen. Das ist. Ähm, ein hervorragendes Framework für den Anwendungsfall. Es, ähm, es äh, hat eine Dual-License, also wenn man äh, den kompletten Source-Code der Webseite auch Open-Source macht, dann ist es äh, unter der Lizenz GPL verfügbar, ansonsten muss man sich das äh, kaufen, aber genau, wir haben eben die Open-Source-Version genommen und es ist, äh, gibt eine sehr starre Struktur vor, aber wenn man sich eben dieser Struktur eben ähm, anpasst, dann hat man ein recht leichtes Leben und ist eben gerade praktisch für sehr datenintensive Sachen, zum Beispiel, äh, äh, äh, ich kann es nochmal mal zeigen, die hier was hier, äh, hier passiert bei Zoom. Ähm, das hier wird direkt aus äh, von WM WFS von dem GeoJSON gelesen. Und ähm, wenn ich eben, ich musste eben einen sogenannten Ex-Data-Store definieren und ich habe eben halt diesen data -Store für die Regionen und für die Subregionen definiert. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann kann ich mir aus einer Vielzahl von Komponenten ähm, mir meine web zusammenstellen und habe dann relativ viel geschenkt bekommen. Also man muss sich eben nur einmal anpassen und dann äh, ist es relativ leicht, seine äh, Webseite quasi mit den vorgefertigten Komponenten quasi zu erweitern. Genau, als also, bin ich hier. Als, äh, zum Kartendarstellen haben wir Open Layers genommen und es gibt eine äh, Library äh, GeoX, die sozusagen die Schnittstelle zwischen X.js und Open Layers definiert. Und da, äh, was es im Prinzip tut, ist, die äh, Open Layers eben in diese spezielle äh, Struktur von XJS. Zu verbinden. Zum Beispiel die alle, alle Layer, die eben in eine Karte angezeigt werden, werden dann als X.js Data Store genommen. Und genau, das macht eben das, das Leben sehr viel einfacher. Insgesamt haben wir die Web-Applikation, war damals auf OpenLayers 2, mittlerweile ist es ja ähm, oder wo, wo ich das Projekt neu gemacht habe, war es OpenLayers 4, mittlerweile ist es OpenLayers 5, Und bald kommt wieder OpenLayers 6 raus und ähm, es war auch kurz die Idee, ob wir jetzt einfach die Web-App selber updaten, also einfach nur die Versionen ändern, aber der Sprung zwischen OpenLayers 2 und OpenLayers 3 ist sehr groß und deswegen haben wir, ist es im Prinzip ein komplettes äh, Rewrite geworden. Genau, dann... Äh, man kann, wie gesagt, mit XJS kann man sehr leicht Diagramme machen, wenn wenn eben die Daten in diesem XData Store vorhanden sind, hat man eine Vielzahl von Diagrammen und mit äh, vielen Darstellungsmöglichkeiten. Ähm, genau, kann man ganz leicht machen. Dann die Druckfunktion, die ich vorher gezeigt habe, die ist in heißt GeoServer Print Plugin und er ist im Prinzip basiert auf Mapfish Print in der Version 2 und ähm, funktioniert auch einwandfrei und recht flott. Das Einrichten, ähm, ähm, ist nicht ganz trivial, aber ist im Prinzip auch äh, möglich. Also muss man sich vielleicht mal einen halben Tag hinsetzen. Mittlerweile gibt es schon Map für Strei, was ein komplettes Rewrite ist, ähm, mit Jasper Re Reports, aber das ist nicht in äh, äh, ähm, GeoServer server als Plugin direkt ähm, noch nichts drin. Aber wie gesagt, meine Erfahrung mit äh, dem Geo-Server-Print-Plugin ist einwandfrei und wenn man so die bestehenden... Ähm, Möglichkeiten nimmt, dann hat man ein recht leichtes Leben. Und ähm, wie das erstellt wird, ähm, diese, äh, dieses PDF man erstellt einfach im Client ein JSON, das eben definiert, welchen Ausschnitt genommen wird und welche Layer genommen werden. Und dann schickt man dieses JSON an den Server und der Server schickt das PDF zurück. Also relativ simpel. Genau nochmal die Dokumentation. Früher war die... Dokumentation eben als, äh, nur als PDF und es liest lesen wahrscheinlich nicht so viele Leute, und jetzt haben wir es eben auf Sphinx äh, um äh, also genommen und äh, Sphinx eben ein Dokumentationsengine, der in ganz vielen Open Source Projekten wie zum Beispiel auch QGIS äh, genommen wird und äh, eine wirklich Vielzahl an verschiedenen Funktionen hat. Wir haben da eh nur die aller einfachsten Funktionen genommen und man schreibt eben die Dokumentation in äh, RST-Dateien. Ähm, die ähnlich wie Markdown sind, ein bisschen weniger intuitiv, aber im Prinzip ist man auch recht schnell drin und hat eben halt den äh, super Vorteil, dass man sofort, äh, man kann die Dokumentation als Webseite eben publizieren, man gibt einen Befehl mit der Kommandozeile, die dann den Source-Code der Webseite generiert, aber man kann auch genauso gut einen PDF daraus erzeugen und man kann, wenn man zum Beispiel neue Features einbaut, das dann direkt auch ähm, in die Dokumentation reinbauen und automatisch dann immer die aktuellste Version ähm, neu bauen. Also hat, ähm, kann ich sehr weiterempfehlen. Was äh, ein bisschen problematisch ist, also was auf jeden Fall geht, ist der Upload von Daten, aber es ist eben nicht äh, super trivial. Ähm, wenn ich jetzt äh, Daten uploaden will, dann nehmen wir das Beispiel von Vektordaten, dann muss ich erst die Vektordaten in die Postgres-Datenbank reinladen. Das kann man mit QGIS relativ einfach machen. Dann muss ich äh, im GeoServer in der Admin-Oberfläche auswählen, dass ein Layer publiziert werden soll. Dann muss ich ein äh, Styling, ähm, entweder bin ich mit dem Styling zufrieden oder ich muss das Styling eben nochmal separat mit SLD erzeugen oder mit, mit QGIS vorprozessieren lassen und auch dem GeoServer wieder dann das äh, Styling mitteilen. Und dann als schlussendlichen Schritt muss ich die, den neu publizierten Layer in der Web-App eben einfügen. Da haben wir einen JSON-Datei die ähm, wo alle Layer ähm, drinstehen und genau, also deswegen, wie gesagt, kann man alles machen, man kann neue Layer einfügen, aber es ist nicht ähm, so einfach und da ähm, habe ich jetzt zum Beispiel auch äh, gelernt, auf der Konferenz es gibt bei GeoServer ein Import-Plugin, wo man scheinbar ähm, relativ leicht Daten importieren kann. Gut, nur ganz kurz als Ausblick, was für Alternativen möglich gewesen wären. Das ist nur eine, so eine Infografik über Backend- und Frontend-Technologien, was möglich ist. Nur erstmal das Backend. Es gibt neben GeoServer server eben auch noch QGIS-Server, Map-Server, degree was speziell an QGIS-Server spannend ist, ist, dass man eben die, das Styling über die GUI machen kann, also über das Programm und nicht in SLD exportieren und so weiter. Das ist, das ist ein Vorteil und man kann eben PDF-Karten auch im Print-Composer von QGIS direkt erstellen, das ist auch ein bisschen leichter. Genau. Ähm, Metadaten haben wir jetzt zum Beispiel direkt in den Source Code reingeschrieben, was zwar pragmatisch ist und einwandfrei funktioniert, aber es wäre vielleicht schöner, wenn man das jetzt in Zukunft über den ähm, CSW Service, also den Catalog Service for, for Web, eben publiziert. Und noch als äh, letzten äh, Kommentar zum Frontend. Also wir haben auch... Äh, Überlegt, was könnte man ähm, nehmen, dass man sich nicht alles selber bauen muss. Da gibt es eben schon viele vordefinierten Frameworks, wie zum Beispiel MapBender, MapStore, MapFish, GeoMoose. Und ähm, wir haben uns aber dafür entschieden, eben die alles selber zu bauen, weil wir eben ein paar äh, Sachen, also wie zum Beispiel Diagrammerstellung, äh, wirklich selber machen wollten. Aber ähm, prinzipiell kann man fürs Frontend auch einfach vordefinierte ähm, Lösungen nehmen und ähm, genau, wenn man. Will kann man sich auch alles komplett selber bauen, wie wir gemacht haben. Man nimmt sich ein Web-Framework, extra wir genommen, aber heutzutage nimmt man oft Angular, React oder Vue und eine Map-Library und kann dann quasi nach Herzenslust alles einbauen, was man will, aber hat relativ viel Aufwand. Dann wäre ich soweit durch und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Besten Dank, da gibt es sicher noch Fragen dazu. Dann auch nicht. <lacht> ja. ah, super Vortrag. Ähm, wie funktioniert das mit dem Diagramm? Ist das auf einem Canvas-Element oder ist das jetzt ähm, also dieses Diagrammelement, element was ja. XJS ist? Ja, also ähm, XJS ähm, bietet eben viele Komponenten an und es ist eben eine vordefinierte Diagramm-Komponente und ähm, genau, man kann im Prinzip dann. Einfach sagen, diese spezielle Komponente soll jetzt ein Diagramm sein und kann dann eben mit dem JSON definieren, ähm, welche Daten genommen werden und wie die aussehen sollen und genau, also ist, ist sehr Framework-spezifisch. Ja. Genau. Ähm. Ist das an? Ja. Eine Frage zu dem Sphinx. Wenn ich es richtig verstanden habe, man hat also quasi eine Eingabedatei und kann dann die Ausgabeformate generieren. Ist das jetzt nur quasi statischer Text, den man machen kann oder könnte man dann zum Beispiel auch dynamisch aus Inhalten der Datenbank jetzt irgendeinen Bericht erstellen, der jetzt quasi textlich gefüllt wird mit an bestimmten Feldern mit Abfragen aus der Datenbank? Ja. Ähm also ich glaube prinzipiell kann man das machen, ich weiß nur nicht, ob Sphinx dafür gebaut wurde. Also das hat wirklich für Dokumentation gedacht und jetzt nicht für Reporterstellung. Ich weiß nicht, wenn es jetzt um, also geht es um Reports von irgendwie Geodaten speziell. Ja genau, also wenn man das machen will, da gibt es eben Jasper, das ist eben eine Java-Lösung, in der man eben generelle Reporte generieren kann. Und ähm, es gibt eben jetzt auch dieses Mapfish für Sprint 3, baut eben auf diesem Jasper auf und da erweitert es eben sozusagen um Kartendokumente und, und da kann man auch ähm, wirklich sich ausgiebige Reports für, aus den Geodaten generiert äh, machen lassen. Haben wir jetzt noch nicht benutzt, aber genau, ist prinzipiell möglich. Noch eine kurze Frage zum Inhalt des Portals: ähm, Welche Desasterarten werden dort da überhaupt dargestellt? Das Konnte ich von hier hinten nicht sehen? Und wie aktuell sind die Informationen? Ähm, ja, gute Frage. Also wie gesagt, ich habe es bewusst mich nicht auf den Inhalt fokussiert. Äh, Im Prinzip geht es um alle möglichen Naturgefahren wie Dürre, Überschwemmungen, ähm, äh, Stürme. Genau. Und das wurden eben in Kooperation mit den Entwicklungshelfern vor Ort haben, die das eben aufgezeichnet. Genau. Ähm, teilweise ein paar Jahre alt, teilweise aktueller. Aber genau, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich mit den Daten an sich jetzt nicht intensiv beschäftigt. Das haben wir andere gemacht. Ich war der Techniker, der das alles implementiert hat. Wird das der ja, ja, schon, ja. Genau. Also wir, ähm, äh, wir führen jetzt noch ein Training durch mit den... Ähm, Leuten vor Ort, dass die eben auch ihre Daten hochladen können und das Ziel ist schon, dass es weitergeführt wird. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Sonst bedanke ich mich bei comics und ja, Dankeschön. Ja.